Kapitel 11 Der zweite Planet wurde von einem Eitlen bewohnt. Ah, ah, Besuch eines Verehrers, freute sich der Eitle, als er den kleinen Prinzen sah. Denn für eitle Menschen sind alle anderen Verehrer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Sie haben einen merkwürdigen Hut. Der ist zum Grüßen, sagte der Eitle, damit ich zurückgrüßen kann, wenn jemand mich anhimmelt. Nur leider kommt hier nie jemand vorbei. Ach so? sagte der kleine Prinz, ohne recht zu verstehen. »Schlag mal mit der einen Hand auf die andere,« riet ihm der Eitle. Der kleine Prinz schlug mit der einen auf die andere Hand. Der Eitle grüßte in aller Bescheidenheit, indem er den Hut zog. »Das ist immerhin witziger als der Besuch beim König«, sagte der kleine Prinz zu sich selbst. Wieder schlug er die Hände zusammen, wieder zog der Eitle zum Gruß seinen Hut. Nach fünf Minuten ödete die Eintönigkeit des Spiels den kleinen Prinzen an. Und was muss man tun, damit der Hut runterfällt? Doch der Eitle hörte ihn nicht. Eitle Menschen hören nur, wenn sie gelobt werden. Verehrst du mich wirklich? fragte er den kleinen Prinzen. Was bedeutet Verehren? Verehren bedeutet zuzugeben, dass ich der schönste, am besten gekleidete, reichste und intelligenteste Mensch auf dem Planeten bin. Aber du bist ganz allein auf deinem Planeten. Tue mir den Gefallen, verehre mich trotzdem. Ich verehre dich sagte der kleine Prinz und zuckte dabei mit den Schultern. Aber warum interessiert dich das bloß? Und der kleine Prinz brach wieder auf. Die Erwachsenen sind doch wirklich ungewöhnlich, sagte er sich auf seiner Reise.